Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute habe ich einen netten Gast dabei. Und zwar... war weiterleben. Ja, wer bist du? Alien? Okay, das, das ist Alien und heute machen wir zusammen eine Challenge, Sch ja, Halloween, Halloween, ja, wir haben ja bald Halloween. Boom. Heute machen wir eine Challenge, eine sogenannte Halloween Schmink Challenge. In dieser Challenge geht es darum, dass wir beide jeweils eine mysteriöse Box mit mysteriösem Inhalt drin gefüllt haben. Wir werden das so altbekannte Spiel Schnick Schnack Schnuck oder auch zum rassistischen Changchon Spiel spielen. Der Gewinner darf sich einer dieser mysteriösen Boxen auf mysteriöse Art und Weise mysteriös aussuchen. Nach der Auswahl fällt die Entscheidung. Nee. Nach der Auswahl müssen die Pakete geöffnet werden. Und der Inhalt, der da drin ist, der muss dann ins Gesicht geschmiert werden. Ich das ist Fehler empfehlen. Hm. Und wir machen jetzt Ching Shang Chong. Mhm. Wer gewinnt, der darf... Der darf einmal schütteln und dann sich entscheiden, ob er diese Box bei sich behalten. Oder die mit seinem jeweiligen Partner tauschen möchte. Ich hab Angst, denn ich nichts ins Gesicht schmieren. Schädelsteinpapier! Schere Steinpapier. <lacht> ja, dann schüttel mal durch. Wow. Ich will meist überhalten. Ja, okay, dann auf. Eins, drei. Eins, zwei, drei. drei. Das passt ja eh. Und ich habe eine. Hexennase. So so an sich ist eine ganz normale Nase. Wenn du sagst, es ist eine Hexennase <lacht> und jemand sucht zu einer Nase von den Zuschauern, dann ist es gemein. <lacht> mach mal rein, ne? Boah, was ist das? Ach, geil, guck mal, ich habe mich direkt gemahlen. <lacht> das ist dafür habe ich schon angemalt. Ein Schocker. Aber du musst die ja nicht anmachen, uh -huh. Das ist ja schlimm. Ah, müssen zensiert werden, ne? sonst wird das Video plus 18 gescheit. Ah! <lacht> <lacht> sonst machen wir mich einfach als ein Ohr. <lacht> Wo bleiben denn Ohren? Um Keine Ahnung, wie man die anzieht. <lacht> Ja, hier warte mal. Ich weiß nicht, wie man die Das musst du so machen. Guck. Ja? Ja, perfekt. Ja, gib mal dein anderes. Nein, ich gib's nicht. Das ist Der, der am Ende am hässlichsten ist, hat gewonnen. Also, das ist wie Topmodel bloß anders. <lacht> der war Der ist Ich weiß nicht, Smiley. Ich weiß nicht, mir ist nichts eingefallen, was hier zu diesem Kanal gehören könnte. Oh, warte mal. Check mal. Guck mal, ich hab ja hier meinen Schminkspiegel, ne? Oh, jetzt schaue ich mal schön meine vorne rein. Ich bin Ende. Wenn das mal nicht hexenhaft ist. Also, wir haben jetzt Raum 2 und jetzt schüttelt Nikita. Wir tauschen. Okay, eins, zwei, drei. Boah, geil! Boah. Yeah. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Yeah. Ich mag keine Spinnen, von daher habe ich den Teufel gespürt. <lacht> Ey, das sind genau die gleichen Teile, die bei einer Action-Kamera dazu geliefert werden. Also, ne? Das ist, damit du bei, mit 300 km/h ein Auto fährst und die Kamera nicht abbiegst. Das ist ziemlich fester Kleber. der danach gefühlt nicht ja. mehr ab. Kann ich mir dass das auch hier so rummachen? Ja, wahrscheinlich soll ich mich jetzt damit komplett einschmieren, oder? Guck mal, corona <lacht> <lacht> ja, dann mal los, ne, würde ich jo, sagen. das würde ich auch sagen. Ich glaub, also, erstmal soll ich mein, meine Visage rot machen oder was? Also, hier Ach. ist so ein Plan, wie das funktioniert. Genau, hier. und hier sind noch ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Los. Wow, sehr schöne Farbe, Julina. Die alles passt zu mir. Das ist ja der Kleber an sich. Ich würde danach so Kopfschmerzen haben, ne, weil alles drückt auf meine Schläfe. <lacht> Habe ich hier am Nagel. Wow, das sind mega hübsche Farben. Das sind so mehr Jungfrau farben oder? Mhm. Muss meiner Nase ein bisschen Auszeit geben. Deswegen möchte ich das erstmal so. <lacht> so. Richtig mhm. reintopfen. Mama, kannst du mir Wasser holen? Ja. Brauchst ja. du das? Dann ich. Eine Ewigkeit später. Übel mein Lippenstift. Und so sehe ich aus. <lacht> also ich sage euch, wenn ihr zu mir wollt, dass ich euch schminke... Lasst es lieber. Ja. Und auf jeden Fall die Augenbrauen. Und die Augenbrauen kann ich nicht. Besonders wenn ich die frei zeichnen muss. So, dann bist du dran. Dann raus. Ja, also das ist jetzt Raum 3 und... 1, 2, 3 Boah, meine Herren! Was also du? Oh, gebunden. Die hätte man bei Nikita auch gar nicht mehr sehen können. Ich bin einfach ein dreifach und vierfacher Hybridfahrt. Ne? Einmal eine Tochter Hexe, <lacht> dann einmal ein obdachloser Teufel und jetzt nochmal... mal ein <lacht> Vier. Also haben vier ohne Zahnstrahl. Oh <lacht> nein. <lacht> <lacht> <lacht> also, ich glaube. Ja. Sitzt? Nee. Also von meiner <lacht> Seite aus ist der Volker aufschießen, Entschuldigung. Okay, gut, jetzt bist okay. du dran. Okay, ich brauche wieder Wasser. Ich brauche wieder mein Wasser. Hier hast du ein Wasser und ich brauche was zum Schneiden. Schere, Schere, bitte schön. Oh Gott, das sieht aus mit deinen Augen. Ich habe immer das Gefühl, du guckst mich an, egal wie. Hm. Hm. Hm. Ja, perfekt. Hm. Hm. So, jetzt kommt die letzte Runde, fragen Und danach werden wir auswerten, wer für uns das interessantere Monster ist. Wer es nicht verstanden hat, das ist jetzt die letzte Runde. Und gleich werden wir erfahren, wer. Ich glaube schon, dass jeder es verstanden hat. Okay, hm. okay. Ich bleibe mal. Okay. Eins, okay. zwei, oh, geil! Das war viel mehr zu mir. Ey, ich hab ein Teufel, Ja, mir auch <lacht> oh, oh, voll... du Du wirst einen Pony haben. Oh, <lacht> ich ich oh Mann, ey, ich kann nicht mehr, Leute. Nein, kann ich kurz das Schere? Also ich glaube, Evelina, du musst gleich mal Kita helfen und äh, mit der Mene mal klarkommen. <lacht> wow. <lacht> <lacht> du hast es falsch. Hilfe mal bitte. Was ist das hier so? Spürst ja nichts, deswegen kann ich es so dran machen. <lacht> <lacht> <lacht> ey, komm, Wir können keine komm, komm, hast du komm, komm, komm, komm, Zeig dich mal. Ja, die Augen hast du zugemacht, ne? Ich bin der abgestoßene Bruder Satans. Warte, du bist ein Einhorn, Teufel, Hexe, Vampir. Ich bin der Hausmeister aus der Hölle. Oh Mann ey. Und du bist? Guck mal, voll die Schönheit eigentlich, oder? <lacht> also genau. Immer schön die Suppe auch essen, sonst komme ich zurück. Jetzt kannst du besser hören, oder? Ja. <lacht> Ich habe zwei gefährliche Waffen. <lacht> mein Horn und meine Nase. Ja, und was mit deinen Hörnern? mein Hörner auch. Das Und ich hab zwei. Okay, also, wir stimmen ab. Wer ist hier am gruseligsten? Oder stimmen das unsere Zuschauer ab? Also, ich vermute wirklich einmal ein Vampir, hier. Teufel. Ach, genau, zählen wir mal auf, was ich bin. Also, fangen wir an. <lacht> Also, einmal eine Hexe frisch aus der Prügelei, Danach ein Teufel, der sein Job verloren hat als Teufel. Dann ein Tier, der scheinbar nie Blut getrunken hat. Und mal zum Zahnarzt muss. Als nächstes kommt dann ja, der alles einhorn, Das ist das Einzige, was gut kann. Okay. Oh, schön. Oh, Ich genau, <lacht> bin okay. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, so gehe ich jetzt direkt auf so meine Jungenpack an. Okay. <lacht> ich nehme die mal Was ist diese? <lacht> das ich von mir. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, wer besser geworden ist. Das wird schwer sein, glaube ich, oder? Nein. Oder ist das eindeutig? Eindeutig. So Leute, jetzt ist es bei Halloween und ich möchte, dass ihr alle kleidet und cool anziehen. Mindestens so wie ich, ja. Also dann wünsche ich euch viel Spaß bei Halloween kleiden und alles. Macht den Like-Button kaputt. Abonniert diesen Kanal, teilt ihn weiter, teilt dieses Video. Und ihr seht auf meinem Kanal, direkt hier so oben, Mafia, Format, Mafia.